Willkommen auf PPT. Sag mal kurz, wer du bist und wie lange du schon Pirat bist. Äh, ja, ich bin Maurice Konrad. Ich bin jetzt ähm 19 Jahre alt, seit zwei Jahren Mitglied der Piratenpartei. Und ansonsten mache ich auf Bundesebene die Themenbeauftragung für Umwelt, Klima und Tierschutz. Bin Stadtrat in Mainz. Das ist ja klasse, viele Aufgaben. Dann sind wir schon bei der nächsten Frage. Was hatte ich ursprünglich denn zum Piraten gebracht? Was ist dein Herzensthema? Ähm, eigentlich habe ich viele Herzensthemen. Das kann man gar nicht so auf eins äh, fokussieren. Ich bin ja Softwareentwickler, ähm, bin daher, habe viel mit Netzpolitik und Digitalisierung zu tun. Auf der anderen Seite hat mich stark politisiert ähm, der, sagen wir mal, der Rechtsstrahl in Deutschland. Ähm, Hetze gegen Flüchtlinge und Migranten und einfach, dass wir für eine bund- und Welt weltoffene Gesellschaft eintreten und nicht zuletzt Klimaschutzpolitik. Ich habe bis jetzt noch keine Partei gefunden in den deutschen großen Parlamenten, die, sagen wir mal, wirklich Maßnahmen ergreift um die Erdbeeren auf 1,5 bis 2 Grad zu begrenzen. Ja. Die Piraten sind dafür nicht die Partei. Mhm. Und insofern kämpfe ich eigentlich an vielen Fronten. Das sehe ich gerade, und das schützt schon an vielen Ecken und Enden. Wie fühlst du dich denn wohl hier auf dem BPT? Ich fühle mich bis jetzt sehr wohl. Man kann sich connecten mit Leuten, man trifft ganz viel. Und natürlich, ich habe nachher noch einen Redeslot, wenn ich ein bisschen ah. über meine Kommunalarbeit und den Klimanotstand spreche, von oh, daher spannend. ist es immer spannend. Ach, das ist toll. Was ist denn so dein Wunsch an den nächsten wo der ja heute gewählt wird? Ich wünsche mir vom Bundesvorstand vor allem, dass wir natürlich, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, ähm, nicht nur ähm, die Themen bespielen, die wir schon bespielen, sondern dass wir vielleicht noch breiter gefächert werden, dass wir im Bereich Klimaschutz, dass wir im Bereich ähm, öffentlicher, ähm, kostenloser Nahverkehr, sozial, dass wir da noch mehr Öffentlichkeitsarbeit machen können. Dann als letztes noch ein kleiner Gruß an unser Team in Brüssel, wenn du kannst in Englisch, wäre ganz nett. It's great to have a four. European Pirates in the Parliament and I'm very lucky to fight with you the next five years together for um, Internet Freedom and um, Climate Justice in all the topics that are not really represented in the proper parties. Um, yes, <laughs> so. Dankeschön. Dann wünsche ich noch ganz viel Spaß auf dem Bundesparteitag. Danke, dir auch. Also ciao. Tschüss.